Schauen wir mal, was eine Multiplikationsaufgabe wie 3 mal 1 Viertel ergibt. Tja, eigentlich nicht schwer. Ich meine, ein Viertel ist ein Viertel, also hier so ein Viertelkreis. Und das Ganze haben wir dann dreimal. So, was soll das ergeben? Jo, müssen wir alle drei zusammentun. Ein Viertel von diesem Kreis. Ein Viertel von diesen. Ein Viertel hier. Und wir sehen dass wir insgesamt also drei Viertel haben. Nächste Aufgabe. Ein halb mal drei. Das sieht vielleicht ein bisschen schwieriger aus. Denn wenn ich drei mal ein Viertel habe, drei mal eine Sache zu nehmen, das geht relativ gut. Ja doch, ein halbes Mal eine Sache zu nehmen, geht auch. Hier habe ich drei Sachen. Ein halbes Mal diese drei Sachen zu nehmen, das geht. Das kann ich machen. Das probieren wir gleich auch noch mal. Zunächst einmal drehe ich das Ganze um und mache aus dem 1,5 mal 3 eine 3 mal 1,5. Bei einer reinen Multiplikation darf ich das ja umdrehen. Kommutativgesetz. So. Das bedeutet, ich brauche ein halbes und nochmal ein halbes, nochmal ein halbes, dreimal ein halbes. sind zusammen drei halbe oder anderthalb. Das funktioniert also genauso wie wenn ich wirklich die Hälfte von dreien genommen hätte. Ich habe drei Kreise. Eins, zwei, 3 und von diesen Kreisen soll ich bitte die Hälfte nehmen. Ja, kann ich doch machen. Ist doch alles kein Problem. So, ein ganzes und noch mal ein halbes dazu. Geht. Anderthalb.